Der pure Staub. Es ist einfach verdammt trocken hier. Und wer auf dem Land lebt, der weiß, dass Ackerbau nicht immer eine einfache Tätigkeit ist. Zwar ist mit moderner Technik manches möglich, aber damit eine Ernte gelingt, muss vieles zusammenpassen. Und dabei sind die Folgen des Klimawandels noch gar nicht mitgerechnet. Mal ist es wie hier viel zu trocken. Dann regnet es in Überfluss. Heute ist es schwerer denn je, den Naturgewalten standzuhalten. Und an diese Mühen menschlicher Arbeit erinnert die Losung für heute. Sie kommt auch dem ersten Buch Mose. Da heißt es, Gott spricht, im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zu Staub kehrst du zurück. Nicht gerade ein erbaulicher Text. Kein Lob auf Gottes Schöpfung und die schönen Seiten des Lebens. Im Gegenteil, erinnert werden wir an das Sterben und an die Harten des Lebens. Geübte Bibelleserinnen und Bibelleser wissen vielleicht, dass dieser Satz aus der Schöpfungserzählung der Bibel stammt. Gott spricht ihnen zu Abraham, als der zusammen mit Eva das Paradies, den Paradiesgarten verlassen müssen. Vorbei ist das schöne Leben an der Seite Gottes. Das macht's für mich nicht unbedingt besser, jedenfalls dann, wenn es darum gehen sollte, uns permanent an unsere Unzulänglichkeiten und Grenzen zu erinnern. Sicher, Menschen haben es immer wieder erfahren und müssen es bis heute erleiden. Das Leben hat auch seine harten Seiten. Aber die Erzählerinnen und Erzähler der Bibel bleiben nicht bei dieser an sich richtigen Zustandsbeschreibung stehen. Immer wieder erzählen sie davon, dass Gott trotz der Lebenshärten den Menschen nicht alleine lässt. Das kann dann auch so gelesen werden, zu dem Gott, der dich aus Staub erschaffen hat, kehrst du auch wieder heim. Es ist dann einfach der Kreislauf des Lebens. Klingt doch schon nicht mehr ganz so pessimistisch, oder? Und bei der Losung wie dieser ist der hoffnungsvolle Ausblick, immer auch mitzudenken und zu lesen. Daran glaube ich jedenfalls ganz fest. Und so haben die Herrnhuter auch der heutigen Losung einen Vers aus dem ersten Timotheusbrief zur Seite gestellt. Da heißt es, Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Die Mühen unseres Lebens sind damit nicht einfach vom Tisch gewischt, als wären sie nicht wert. Aber wer an diese Macht Gottes glaubt, der wird im Leben immer wieder auch Momente von Gottes Nähe entdecken können. Ich wünsche Ihnen das jedenfalls. Bleiben Sie behütet.